Ja, hallo. Ich versuche mal in 15 Minuten zu fassen, wie ein Compiler funktioniert. Die Frage ist, warum sollte man heute überhaupt noch einen Compiler schreiben? Weil, wie der Chef von mir mal sagt, es gibt doch schon jede Menge davon. Aber ich denke, es gibt eine Menge zu lernen dabei. Vor allem über die Sprache, die ich implementiere, wenn ich einen Compiler schreibe. Bei ähm, dem Moment, wo ich den Compiler selbst implementiere, die Sprache selbst implementiere, muss ich mich mit den Specs genau auseinandersetzen und lerne dabei mehr über die Sprache, die ich umsetzen will. Ähm, dann ist es natürlich ziemlich cool, einen eigenen Compiler für eine Sprache zu haben. Und es macht Spaß. Äh, ist ein Compiler ist sehr modular aufgebaut und man kann gut beobachten, wie das Programm wächst und funktioniert. So eine schöne Sache, kann ich nur empfehlen. Ähm, was man können sollte, ist natürlich in einer Sprache programmieren. Man sollte wissen, was ein Compiler ist. Warum sollte man sonst einen schreiben wollen? Und es handelt sich typischerweise um ein Projekt, das aus mehreren Source-Files besteht. Also man sollte schon mal mit Projekten, mit Make zum Beispiel, gearbeitet haben. Das Problem, das wir lösen wollen, wenn wir einen Compiler schreiben, ist ein... Von Menschen lesbares Programm in ein von einer Maschine ausführbares Programm zu übersetzen. Dabei ist ganz besonders wichtig, dass das, was das Programm aussagt, also das, was wir lesen können, dass ähm, auch das ist, was das Programm nachher tut. Das nennen wir die ähm, Bewahrung der Semantik. Das heißt, die Semantik dessen, was wir schreiben, muss das sein, was nachher auch passiert. Das ist die, der wichtigste Punkt im Compiler, denn wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass, das, dass das, was ich der, was, das, was ich im Programm sage, auch das ist, was nachher passiert, dann weiß ich nicht, wo der Fehler liegt, dann weiß ich nicht, ob der Fehler im Compiler liegt oder in meinem Programm. Deshalb ist ganz besonders wichtig, dass ich ähm, diesen Punkt berücksichtige. Ein Compiler ist ein Programm, wie das andere, dass ein Source, ein Quellprogramm, übersetzt in ein Objektprogramm. Der Compiler selbst ist in einer Programmiersprache geschrieben, läuft auf einer Maschine. Das Programm ist erzeugt, das Objektprogramm läuft auch auf einer Maschine. Die können identisch sein oder verschieden. Wenn sie verschieden sind, spricht man von cross -Complierer wobei das Objektprogramm zum Beispiel auch ein Qualitätsprotokoll sein kann, von Syntax-Analyse-Tool oder wieder ein Programm in einer anderen Sprache oder ein Programm in derselben Sprache, dann spricht man von Beautifier zum Beispiel, oder das Gegenteil, ein Obfuscator, der die Semantik eines Programms beigehält, aber das Programm für einen Menschen unlesbar macht. Grundsätzlich ist das Kompilieren eines Programms unterteilt in drei Phasen. Rein kommt das Quellprogramm, das, ähm, sie, das lexikalisch analysiert wird. Das heißt, es wird zerlegt in Lexeme oder Token, in kleine Teile, da kommen wir gleich drauf, ähm, die leichter zu verarbeiten sind als reiner Text. Daraus resultiert ein Token-Stream, ein Strom von solchen kleinen Teilen, die dann syntaktisch analysiert werden. Und ähm, durch ein Interface, das wir auch noch näher spezifizieren, ähm, zum Codegenerator geschickt werden, dann ein Objektprogramm erzeugt. Die lexikalische Analyse besteht hauptsächlich darin, das Eingabeprogramm in kleine Teile zu zerlegen. Hier ist auf der linken Seite ein Programm in der Form, wie es die meisten schreiben würden mit der Interpunktion, die für uns gut lesbar ist. Auf der rechten Seite sind die einzelnen Token durch Leerzeichen getrennt. Das Programm ist immer noch <lacht> gültig, aber der Compiler wird es auch so besser verstehen, aber es wäre für uns schwer einzugeben mit den ganzen Leerzeichen, das ist zu umständlich. Deshalb ist der erste Schritt, es zu zerlegen in diese einzelnen Teile, die typischerweise von kleinen Zahlen dargestellt werden, die hier, wiederum dargestellt werden durch Konstanten, ähm, also zum Beispiel int oder symbol, l-Parent, void, r-Parent. Das sind Symbole, die ähm, vom Scanner, der Scanner ist der Teil, der das Programm liest, zurückgeliefert werden. Das heißt, das Programm dort oben zum Beispiel würde den Stream hier unten zurückliefern, int, symbol main, l-Parent, void und so weiter. Manche Symbole, äh, manche Token haben Attribute, wie zum Beispiel Symbol hat das Attribut Main oder Integer das Attribut 10, weil Integer alleine, da wird, wenn ich Integer alleine weitergeben würde, wird Information verloren gehen, nämlich der Wert der Zahl. Was hier auch noch stattfindet, ist das Erkennen von lexikalischen Fehlern, wie zum Beispiel Eingabezeichen, die in der im Alphabet der Quellsprache nicht vorhanden sind. Das heißt, wenn jetzt ein Zeichen auftaucht, das der Compiler nicht versteht, dann würde das an dieser Stelle hier ähm, eine entsprechende Meldung ausgegeben werden. Wenn zum Beispiel ein Ctrl-G oder irgendwas im Source-Code auftaucht, dann würde es keine eine Fehlermeldung ausgeben. Der nächste Schritt ist aus dem Eingabestrom in Tokenform ähm, eine abstraktere Struktur zu formen, den abstrakten Syntaxbau, der hier unten abgebildet ist. In diesem Fall haben wir den als Eingabe ganz oben, wo Input steht, die Formel x und y plus ähm, plus minus z mal 2. Ja, die, die syntaktische Analyse ähm, <hört> versucht dieses äh, diese, diese Eingabe versucht eine Regel zu finden, die diese Eingabe beschreibt, das nennt man die Grammatik einer Sprache, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ähm, jede Sprache ist durch eine Grammatik beschrieben und der Parser, die, die, die syntaktische Analysephase, versucht jetzt dieses, ähm, diese Eingabe, die in Tokenform vorliegt, mit einer dieser Regeln in Einklang zu bringen und daraus entsprechend dieser Regeln eine Baumstruktur zu erzeugen. Das ist tatsächlich der Hauptteil des Compilers, der auch den ganzen Vorgang steuert. Der Parser liest durch den Scanner, das heißt, er liest den Tokenstrom und baut daraus den Baum. In diesem Fall hier ähm, zum Beispiel hat oben der Ausdruck verschiedene ähm, Operatoren, die verschieden stark binden. Zum Beispiel das Mal bindet stärker als das Minus, das und bindet schwächer als das Minus, bindet in diesem Fall aber stärker, weil es geklammert ist. Solche Regeln berücksichtigt der Parser und baut unter Berücksichtigung dieser Regeln diesen Baum auf. Hier sind einige Tauben hervorgehoben. Zum Beispiel die Klammern fallen weg in der Baumstruktur, weil sie nicht nötig sind. Die Baumstruktur ist eindeutig, auch ohne Klammern. Das heißt, wenn ähm, ja, der Baum stellt immer durch seine Struktur eben eindeutig, da was zuerst ausgewertet wird. Zum Beispiel der Minusoperator hat hier auf der linken Seite das Und, weil es geklammert ist, und auf der rechten Seite die Multiplikation. Auch das der Increment-Operator ist plus plus. Wir wussten bisher nicht im token ob dieses Increment nach oder vor dem Operanten steht, ob es sich um ein Post-Inkrement oder ein Prä-Inkrement handelt. <lacht> Nachdem wir diesen Takt, Syntax untersucht haben, wissen wir es. Deshalb ersetzen wir das Increment-Token durch ein Post-Inkrement-Token. Ähm, die Baumstruktur muss nicht unbedingt wirklich als Datenstruktur erzeugt werden, sondern kann auch während des Parsvorgangs als, ähm, als ähm ja, sie kann auch im Passvorgang selbst ähm, ich sagen, ah. soll ich ein bisschen. Das geredet es muss ein bisschen ins Detail gehen wenn ich einen ein, ein, ein, eine eine pause und dann durchläuft also der compiler verschiedene funktionen und in jeder funktion, jede funktion weitere funktionen auf und dieser dieser diese abfolge von funktionsaufrufen erzeugt auch einen baum und das ist exakt dieser Baum hier. Das heißt, ich muss den Baum nicht wirklich als Datenstruktur erzeugen, sondern durchs Durchlaufen der Funktionen an sich entsteht dieser Baum. Und ich kann während des Durchlaufens der Funktion die Hackcode erzeugen, ohne eine Datenstruktur aufzubauen. Das ist ein sehr einfacher und sehr effektiver Ansatz, ähm, den ich auch verfolgen würde, wenn ich mal etwas ins Detail gehen würde, wenn einem längeren Vortrag oder im Workshop. Ähm, Nächste, der nächste Schritt wäre die semantische Analyse der Eingabe. Wir hätten hier als Eingabe zum Beispiel ein C-Statement, ein das, das soweit korrekt ist. Es besteht aus korrekten Token. A, gleichheitszeichen 1 und das abschließende Semikolon. Daraus würde man den Baum konstruieren können, der das Assignment an der Wurzel hat. Das Symbol A links und die 1 rechts. Wenn wir jetzt aber in der Symboltabelle nachsehen, könnte zum Beispiel das A ein Array sein, eine, eine, eine Struktur, in der in C nicht direkt ein Wert zugewiesen kann. Also ich kann der Struktur selbst keinen Wert zuweisen, ich kann nur einzelnen Elementen der Struktur einen Wert zuweisen. Das heißt, wir hätten mir einen semantischen Fehler in dem Programm. Eine weitere Sache, die semantische Analyse durchführt, ist, die Kontextprüfung, das heißt festzustellen, ob Elemente eines Programms in einem wichtigen Kontext auftauchen. Zum Beispiel, wenn ich ein Break-Statement in C hätte, das außerhalb einer Schleife auftaucht oder außerhalb eines Switch-Statements, dann wäre das zwar syntaktisch wichtig, aber da der entsprechende Kontext fehlt, dann handelt es sich um einen semantischen Fehler. Dass die Aufgabe solcher Sachen zu finden ist, ähm, ist das, das, das was die semantische Analyse macht. Auch die, das Erstellen des Symboltabelle findet in dieser Phase statt. Das heißt, wenn ich was finde wie zum so Beispiel int x, dann würde die semantische Analysephase das Symbol x ähm, der Symboltabelle hinzufügen und mit der entsprechenden Typinformation versehen. An der Stelle können wir dann Code generieren. Das heißt, der Code-Generator äh, durchläuft den Baum, in welcher Form er immer vorliegt, und erzeugt daraus äh, Objektcode. Was auch immer das ist, Objektcode kann Assembler sein oder, ähm, oder ein Protokoll oder es kann Binärcode sein. Für zum Beispiel, wenn ich Just-in-Time kompilieren will, um es direkt auszuführen, könnte ich an dieser Stelle binären Code erzeugen. Der Code-Generator in diesem Fall würde eine Seite des Assignments bearbeiten, in diesem Fall die Rechte, die aus dem Symbol X, äh, Y besteht, das in den Akkumulator geladen wird. Das ist heißt, eine Plus-Operation, die in der zweiten Zeile durchgeführt wird, die synthetisiert wird aus dem Plus und Integer 17. Und die letzte Zeile des Objektprogramms <lacht> die, die Zuweisung an das Symbol X. Es gibt verschiedene Modelle, die wir benutzen können, um Code zu erzeugen. Wir können zum Beispiel davon ausgehen, dass die Zielmaschine eine Stapelmaschine ist, dass Operatoren auf den Stack gelegt werden und ähm, dass Operanten auf den Stack gelegt werden und Operatoren die Elemente auf dem Stack ähm, verändern. Oder wir können davon ausgehen, dass die Maschine einen Akkumulator, also ein Register besitzt, in das Werte geladen und dann dort verändert werden. Oder wir können ein verallgemeinertes Modell des Akkumulatormodells benutzen, in dem mehrere Register zur Verfügung stehen, in das Werte geladen und da kombiniert werden. <lacht> in in dieser Reihenfolge sind diese Modelle schwerer, aber auch effektiver. Stack-basierte Modelle sind sehr leicht zu implementieren, aber nicht sehr effektiv. Register-basierte Modelle sind das, was heute fast in allen Produktionscompilern genutzt werden. haben <lacht> dort erzeugen, wie hier, ähm, ist relativ langsam, weil das Programm zusätzlich noch assembiert werden muss nach dem ähm, Kompilieren. Aber die Nair-Outputs erzeugen, ist extrem umständlich, weil ich die Arbeit des Assemblers im Endeffekt im Compiler auch noch machen muss. Und da äh, moderne Prozessoren sehr komplex sind, kann das ein Haufen Arbeit sein. Ähm, ich habe einen Compiler geschrieben für den 386, 8086 und Alpha. Äh, in there, on that, got the t-shirt and weil es ein Haufen Arbeit ist und ein Haufen Sonderfälle zu berücksichtigen und es ist Arbeit, die man wirklich besser den Assembler machen lässt. An der Grenze zwischen Compiler und Betriebssystem ist die Laufzeitunterstützung. Ein Modul, das gestartet wird vom Betriebssystem, das zum Compiler gehört. Dieses Modul ruft das Benutzerprogramm auf, das Benutzerprogramm benutzt die Bibliothek, Bibliotheksfunktionen kehren zum Benutzerprogramm zurück, das Benutzerprogramm kehrt zurück zum Startup-Modul, zu dem Programm, das das Ganze gestartet hat. Die Laufzeitumgebung eines Compilers hängt von der Sprache ab, das hier ist alles sehr spezifisch also hier würde ich zum Beispiel das Startup-Modul würde die Kommandozeilenparameter an das Environment konstruieren und den Rückgabecode von Main und Betriebssystem zurückgeben. Und in der Lipsy werden eben dann die bekannten Funktionen fopen, fclose, string compare und so weiter und die Character-Funktionen. Das Binden der Laufzeit-Bibliothek an das Objekt ähm, ist auch was, was sinnvollerweise von einem externen Linker durchgeführt werden sollte, der Einfachheit halber. Optimierung ähm, ist was, was sehr gerne angesprochen wird, worüber auch sehr gerne gefragt wird, aber ja, ähm, vorzeitige Optimierung ist die Wurzel eines Übels und Insbesondere im Compiler ist es sehr leicht, gefährliche Optimierungen einzuführen, die im Endeffekt die semantische Gleichheit von Source und Objekt ähm, stören. Und deshalb ist es auf jeden Fall wichtiger, zuerst mal korrekten Code zu erzeugen und dann schnellen Code zu erzeugen. Dazu können wir erstmal das Modell ändern, das Code-Synthese-Modell ändern, von Stack basiert auf Akkumulator basiert, von Akkumulatorbasiert auf Registerbasiert. basiert. Ähm, es gibt verschiedene kleine Optimierungen, die wir durchführen können, wie zum Beispiel das Addieren eines Werts, zum, der, zum Beispiel der Zahl 1 zu einem Register durch das Inkrement des Registers, das fällt unter optimizations ähm, Wir können das Quellprogramm auch in seiner abstrakten Baumform umschreiben in manchen Fällen, um ein besseres Laufzeit- Verhalten zu erreichen. Ähm, aber das sind Sachen, die auch besser aufgehoben werden in einem äh, tiefergehenden Workshop oder längeren Vortrag. Ähm, ja, das war jetzt ein sehr, sehr kompakter, sehr, sehr schneller äh, sehr, sehr Flug durch die Phasen eines Compilers. Ähm, ich hoffe, es war nicht zu kompakt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, dann ist jetzt der richtige Moment. Ansonsten bist du ja noch eine Weile da wahrscheinlich. Ich bin noch ein bisschen da. Ich bin noch ein bisschen da. Ich äh, promote auch mal eben hier mein Buch, in dem das alles sehr schön beschrieben ist. Ähm, Habe ich vor ein paar Wochen rausgebracht. Äh, Beschreibt die äh, Implementierung eines C-Compilers in C, äh, vollständig äh, Self-Hosting. Und ja, ich kann es nur empfehlen. Gibt es auch als PDF. <lacht> Und ja, ich bin noch eine Weile hier. Ich habe eine frage wenn ja. ich jetzt einen Compiler schreiben wollte, einen C-Compiler für einen Mikrocontroller, Wie ja. lange wurde sowas dauern? wie viel Arbeit muss man ja investieren? Also ja. Mein Wunsch wäre eben, dass ich eigentlich schon einen fertigen und gut entwickelten C-Compiler nehme und nach Möglichkeit nur noch so ein bisschen Maschinencode ergänze für den speziellen Prozesse. Genau. Aber ist das so einfach, oder, oder wie viel muss man das Das kann machen? so einfach sein. Das hängt davon ab, wie, äh, wie komplex der Compiler ist. Das hängt vor allem vom Backend ab, also von der, der Codesynthese. Wenn der Compiler wirklich guten Code erzeugen soll, dann muss ich ein bisschen Arbeit investieren. Wenn der Compiler wirklich nur erstmal Code erzeugen soll, der, der funktioniert aber nicht optimal sein muss. Also ich habe meinen Compiler auf Portabilität ausgelegt, also er soll schnell portierbar sein, das war mein Ziel. Und mir hat jemand gesagt, ah, ich glaube nicht, dass er wirklich portabel ist, ähm, wie lange brauchst du um den auf einen neuen Prozessor zu, zu portieren? Ich habe es in einem Tag geschafft. Okay, ich habe das Ding geschrieben, ich stecke drin, ist klar. Aber das ist, ich denke, eine Woche ist ein realistischer Zeitraum, um so ein Ding auf die Beine zu kriegen. Ähm, aber das ist ein einfacher Compiler, der korrekten, aber keinen schnellen Code erzeugt. Und das Vorgehen wäre dann, dass ich praktisch schaue, wenn der Compiler diesen semantischen äh, äh, Baum aufgebaut hat, dass ich dann die Instruktion, die da quasi aufgerufen werde, abbilden muss auf die Maschinenoperation. Ganz genau, ganz genau. Ich habe also quasi eine Tabelle, in der die einzelnen, ähm, in der die ähm, der für die einzelnen Operaten, äh, Operatoren ähm, äh, Vorlagen sind. Wie zum Beispiel Addiere eine Konstante zu einem Register und solche Sachen. Und diese ganzen Schablonen muss ich quasi ändern auf den neuen Prozessor. <lacht> ja, ähm, meine die Buch-Homepage meine E-Mail-Adresse wenn noch Fragen auftauchen beantworte ich den gerne